Guten Tag, mein Name ist Dr. David Riechford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihre Beziehung entdecken können. Ich hoffe, mein Partner macht das nie wieder. Sind da schon die ersten Anzeichen, dass er es wieder macht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich fängt er gleich wieder damit an. Während den Anfängen heißt es im Politischen, das setzt jedoch voraus, dass man die Anfänge richtig identifizieren kann. Was passiert aber, wenn man vermutet, das sei der Anfang, aber man hat im Moment jedoch falsch interpretiert? Wenn man sicher ist, das ist jetzt der Anfang, gegen den ich mich wehren muss, aber er ist es gar nicht. Tatsächlich kann man sich täuschen, auch wenn man sich ganz sicher ist. Tatsächlich macht einen die Sorge vor dem Wiederholen eines negativen Verhaltens des Partners besonders anfällig für einen falschen Alarm. Wenn man auf jeden Fall den Anfang nicht verpassen will, tendiert man eher den Anfang zu vermuten, wo er noch gar nicht stattgefunden hat. Aber was macht der Partner, wenn ihm oder ihr unterstellt wird, dass er etwas begonnen hat, was er gar nicht vorhatte? Natürlich fühlt er sich gerechtfertigt, empört zu reagieren. Leider führt das nicht notwendigerweise dazu, dass die Unterstellung aufhört. Im Gegenteil, es kann das sogar dazu führen, dass es die Vermutung durch das Leugnen stärkt. Hm. eine verzwickte Situation. Der eine hat durch seine Erfahrung die berechtigte Angst, was gerade passiert, könnte der Anfang von etwas sein, das er verhindern will. Der andere ist sich sicher, dass er nicht in der Richtung weitergegangen wäre und fühlt sich falsch beschuldigt. Sollten Sie auch diese Situation aus der einen oder anderen Perspektive kennen, dann wissen Sie, wie schlimm sich Beide Positionen anfühlen. Eine fühlt sich berechtigt, sich der Anfänge zu erwehren und der andere fühlt sich ungerechtfertigt beschuldigt. Es ist die berühmt-berüchtigte, selbsterfüllende Prophezeiung. Soweit zum Problem. Aber gibt es auch eine Lösung? Ja, die gibt es. Aber nicht in diesem Moment, sondern im Vorfeld. Wenn beide die regelmäßige Erfahrung gemacht haben, dass auch positive Momente vom Anderen zu erwarten sind. Und, das ist oftmals der Knackpunkt, diese Erfahrung sehr bewusst wahrgenommen wurde, dann senkt das die Befürchtung, in jedem Verhalten des Partners könnte die, könnten die Anfänge negativen Verhaltens stecken. Dann fällt es dem unter Verdacht stehenden leichter zu erklären, dass er nicht vorhatte, in die negative Richtung zu gehen und dem Verunsicherten fällt es leichter, dies auch zu glauben. In anderen Worten, je mehr beide im Vorfeld gegenseitig auf die positive Seite ihrer Beziehung geachtet haben, desto leichter fällt es beiden mit der negativen Seite umzugehen, desto weniger sind sie in einer Habachtstellung der Verteidigung und deshalb weniger gefährdet in die Falle einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu fallen. Auf couplecoaching.de biete ich Ihnen eine